Herzlichen Dank. Wir fangen jetzt mit den Vertretungsberechtigten an. Bis beginnt Frau van Eickels. Bitte. Ja, Lieber Herr Oberbürgermeister Kufen, lieber Verwaltungsvorstand, liebe Ratsfrauen und Ratsherren, liebe Essenerinnen und Essener und liebes Ratentscheid-Team. Vielen Dank, erstmal, dass wir heute hier in der letzten Stadtratssitzung zum Ratentscheid sprechen dürfen und die Debatte eröffnen können. Gemeinsam mit einem Team von über 200 Menschen haben wir die letzten elf Monate auf den heutigen Tag hingearbeitet. 23.693 Stimmen in gut drei Monaten trotz Corona und trotz Sommerferien. Mehr als 10% Prozent der WählerInnen, die 2014 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Das Quorum haben wir damit mehr als erreicht. 23.693 Mal möchten wir Danke sagen. Danke an alle EssenerInnen, die unterschrieben haben. Danke an alle Organisationen und Initiativen, Firmen und Geschäfte, Cafés und Restaurants, die unser bürgerbegehren Ratentscheid zu so tatkräftig unterstützt haben. Der breite Zuspruch zeigt, der zeitgemäße Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur ist in der Breite der Gesellschaft angekommen und weitgehend unabhängig von parteipolitischer Orientierung ein Anliegen sehr vieler Menschen hier in der Stadt. Dieser Wunsch setzt wichtige Impulse für eine positive Stadtentwicklung, die Lebensqualität, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und letztendlich auch eine bessere wirtschaftliche Entwicklung mit sich bringt. Klimaschutz, da Fahrräder komplett emissionsfrei auskommen, die Luft sauber halten und außerdem auch keinen Lärm verursachen. Aspekte, die hier in Essen bekanntlich an vielen Stellen ein großes Problem darstellen. Soziale Gerechtigkeit, weil Fahrradfahren ohne laufende Kosten wohl das günstigste Fortbewegungsmittel ist. Das macht es vor allem für alle bezahlbar, gerade auch für junge Menschen, die noch kein eigenes Einkommen haben. Lebensqualität bei Radfahren, besonders für Studierende und SchülerInnen, aber natürlich auch für alle anderen Altersgruppen, deutlich mehr Bewegungsfreiheit in der Stadt bedeutet. Unabhängig sein von den Eltern oder unzuverlässigen Straßenbahnen, auch nach dem letzten Nachtbus noch nach Hause kommen, oder Ecken der Stadt erkunden können, die mit ÖPNV gar nicht erreichbar wären. Ich selber bin Studentin und ich finde, für eine attraktive Studierendenstadt gehört die Möglichkeit zum Radfahren einfach dazu. Eine Stadt mit guter Lebensqualität ist attraktiv, bietet mehr Möglichkeiten, lockt dadurch Menschen an und das wirkt sich auch positiv auf die Wirtschaft aus. Wir wollen, dass es für alle Menschen in Essen möglich ist, Alltäglich sicher mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen, unabhängig von Alter, Fitness oder Abenteuerlust. Wenn sich jedes Kind auf dem Weg zur Schule, jeder Vater mit dem Fahrradelterntaxi, jede Frau auf dem Weg zur Arbeit, alle Seniorinnen mit dem Rad auf dem Weg in die Innenstadt hier in Essen sicher fühlen, dann haben wir eine gute Fahrradinfrastruktur erreicht. Viermal 25 Prozent bei Model Split, also 25 Prozent Radverkehr, 25% Fußverkehr, 25% ÖPNV und 25% Autoverkehr ist ein angemessenes Etappenziel, weil es die Gleichberechtigung von NutzerInnen verschiedener Verkehrsmittel beinhaltet, also auch die Gleichberechtigung von Fahrrad und Auto. Von dieser Gleichberechtigung sind wir in Essen leider noch sehr weit entfernt, was sich auch in der Verteilung der verwendeten Steuergelder, Personalressourcen, Straßenflächen, Kfz-begünstigenden Regelwerken und nicht zuletzt Regelüberwachung niederschlägt. Solange ich als Radfahrerin von Autofahrern beschimpft, bedrängt und in Gefahr gebracht werden kann, ohne dass es für die Verursachenden irgendwelche Konsequenzen gibt, haben wir in Essen keine Gleichberechtigung von Fahrrad und Auto erreicht. Darüber hinaus brauchen gerade die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen, also FußgängerInnen und Radfahrende besonderen Schutz, wie auch die letzten Unfallstatistiken eindrücklich zeigen. Unser entscheidet unterstützt Sie, lieber Stadtrat, also nun bei der Konkretisierung der bereits gefassten Beschlüsse zum Model split Laut der Mobilitätserhebung der Stadt Essen aus dem Jahr 2019 ist der Radverkehr der Bereich, in dem der größte Nachholbedarf und damit akuter Handlungsbedarf besteht. Und laut Herrn Oberbürgermeister Kufen ist die Neuverteilung des Straßenraums ganz klar Aufgabe der Politik und ihm als Oberbürgermeister. Wir freuen uns also über den eingeschlagenen Weg zur Radverkehrswende und die bereits beschlossenen Maßnahmen zur Schließung der Lücken im Essener Radwegenetz. Durch unseren Rückenwind aus der Bürgerinnenschaft hoffen wir nun auf deutlich mehr Tempo und eine beherzte Umsetzung unserer Forderungen. Nehmen Sie diese 23.693 Stimmen ernst. Lieber Stadtrat, machen Sie Essen zur Fahrradstadt.